Uh, Was? Okay. Oh, das ist auch schon. Ja. Oh. Wollte ich gerade sagen, wenn reagiert der hinmal. Ja, ist klar. Dann macht der da sonst auch immer. Irgendwie ist hat man hier nicht so viel Platz zum Wegrennen. Oh war wirklich... ein Schlag weg. Oh Gott. <lacht> <lacht> <lacht> Motherfucking Tacos. Ja, ich habe noch ein Schild. Ah, was? Äh, ja, der hat irgendwie einen Effekt, wenn der einen ram sprengt. Ich war gerade geblendet irgendwie. Alter, Sprengtrauma, Ausdauerkosten erhöht, leck mich. Ich habe ich sogar, sogar, ich, Alter. Okay, jedes Mal, wenn ich von, okay, okay, das ist, das ist ja zum Kotzen. Jedes Mal, wenn ich von dem getroffen werde, Alter, habe ich so Blasen um meinem Kopf herum. Meine Fresse, Daniel, lass dich am besten nicht von dem treffen. Ja. Genau, ja, das ich. meine ich. Hast du Sprengtrauma? Ja. Ja. Ja, der könnte sich als nervig herausstellen, ey. Oh Gott! Zum Glück war ich außerhalb der Reichweite davon, ey, hätte er mich voll Aber ja. der Wegrennen ist hier nicht so leicht, Daniel. Daniel nein! Er hat irgendwie nicht gebracht. Aua. Daniel, widersteh ihm! Du musst ihm widerstehen! Irgendwie stehe ich noch, Wider aber... Okay. Oh, oh, du hast ihn unterbrochen. Als ich aufgestanden bin, habe ich den mal angegriffen. Jetzt schnüffelst du du Pisser! Der scheint auch irgendwie nie zu dampfen, ey. Ich habe kein schwer ausgerüstet. Also okay. Ich einen Hammer, mit dem ich auf den seine Rübe kloppe. Genauso. aber scheint aber auch unglaublich viel Spaß äh, zu machen und ist dagegen von... das Vieh ist Hammer am besten. Und wenn ich hier meinen Angriff auflade, das sieht aus, als würde ich irgendwie diese Ultimate von Luigi machen, <lacht> den Staubsauger. Okay. okay. <lacht> ja, das war dringend, so. <lacht> Oh nein, er ist tot. boah. <lacht> yeah, boah. Wie kannst du das wagen? Na, ich tanze ein bisschen auf deinem Grab, Bro. <lacht> <lacht> Na. Oh. Sind wir eigentlich noch bei einer Quest am... Sind wir hier eigentlich am Questen oder was machen wir hier eigentlich? Nein, <lacht> nein. No, no tun ja nur also, okay. damit ich meine rüstung hochlevel also, ist ja nicht wirklich ein unterschied ehrlich gesagt im ende jagen wir sowieso irgendwelche viecher ja Also du brauchst auch so ein steinthron ja also, du brauchst was anderes ich krieg schon ein paar sachen mit dem jagdpass also, auch was mit dem stein zu tun also tust du den teilen oder was ja so eine mutter fällt so ein Stein vom oben und dann teilt sie den ich lande und der Stein raus. fällt auf meinen Kopf und dann kipp ich um. okay <lacht> er hey, macht Sinn der passt mit diesem Bruchlande-Piloten ankunft <lacht> okay diese Ausweich-Dings hat auch irgendwie oh Gott ah, ja schade das hat jetzt nicht funktioniert die Animation ja jetzt hätte ich das gebrauchen können kommt der zu mir oh, ich... Hast du den jetzt abgefangen? Ja, ich habe meine Waffe gar nicht gezogen. Ja, so ein... Du hast den Angriff jetzt abgefangen gehabt. Ja, ja habe ich auch. Ich wollte so einen Roll machen aber dann habe ich irgendwie keine Waffe gezogen. Komm mal zu mir, du Misty. <lacht> Hui. Oh, du schießt dann irgendwie auf den. Ja, habe ich auch geschossen. Ja, du hast so ein paar Schüsse auf den geschossen, als du das halt gemacht hast. Also die Rolle gesehen? Nee, die Rolle habe ich nicht gesehen. Ich habe nur so Schüsse gesehen. Okay. Oh cool, das recht! Alter, das ist ja richtig geil! <lacht> ich finde die Waffe jetzt noch geiler als vorher, ey. Warum mögen die Leute die nicht? Die ist doch cool, ey. Deine Peorette sehe ich aber nur nie. Äh, weiß nicht, während ich mich so drehe, bin ich am Schießen, hast du recht, ey. Das ist mir jetzt auch erst aufgefallen. Ja, ja schon wieder. Ja, ich habe schon wieder so Schüsse gesehen. Oh, da liegt was. Ja, da liegt was süßes. Ja. Okay. Das ist awesome irgendwie. Das musst du zu sehen bekommen, das ist genauso was für dich, Daniel. musste. Okay, du... ja, da finde ich sowieso ja. leicht, oder so. Ja. Ich halte mal meine Kamera auf dich. Ich bin jetzt hier irgendwie zu sehr am rumalbern, okay. Ich will natürlich natürlich, das ist geil, ey. Das ist voll episch, ey. wie aus so einem Actionfilm hier. Jetzt habe ich sogar hingekriegt. Der, der ist in meinem Weg. Du siehst das halt nicht von da. Jetzt ja, der der, der immer wir genau davor an. Kommt da zu mir. Kommt da zu mir. Kommt auf mich zugerannt. Also ich habe nur fünf Tränkpäckchen, Also. Okay, jetzt habe ich das gesehen. Ja. <lacht> das ist cool, oder? Ich benutze mal mein erstes Trinkpäckchen. Ich habe gar keine mehr. Was <lacht> oh. hinterlassen? Ah, der ist tot. Oh, der Alter, <lacht> viele Sachen sind daraus rausgeflogen Wie soll ich denn jetzt komm her gesagt? Warte, ich wollte abklatschen. Ich glaube, ich habe schon wieder einen Farbstoff bekommen. Ich habe nur ein C. Farbstoff. Pflaume. Ja, diesmal ich nicht. Aber ich hatte auch, glaube ich, S oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich habe ja voll die Bescheidenheit. Ich habe ja nur S gehabt oder sowas. <lacht> nur das das Beste, was man kriegen kann. Er ist nicht der Rede wert. Nein, du brauchst mich nicht anbeten. Aber kann ich schaffen. Ja. Ja, keine Ahnung, ich kann okay, den, den, den fand den jetzt irgendwie voll einfach irgendwie. Ja, irgendwie schon, ne? Voll.. Ja, ja dann, ich kenne ja jetzt diese Drehung, also. Ja. <lacht> Alter, habe ich hier was das Daten von User Interface da oben? Links? Plus 0% Schaden laden, Feuer halten, drücken halten. Also, <lacht> du, weil du zwei exotische Sachen hast da? Oder was oder ist los? Nee, das ist von der Lanze, glaube ich. Weil ich jetzt die okay. Lanze ausrüstet, <lacht> das ist ein bisschen überfordert. Das Spiel gleich Crash start. oder dein Charakter fängt einfach nur noch an zu dampfen. Mein Kopf explodiert einfach. Erst fängt dann an ja. zu brennen und dann. <lacht> ja, dann <dein> richtiger. Kost. <lacht> <lacht> ja, du lügst, das wahrscheinlich Wir reden über deinen Charakter, aber nein, nein. Funk. Ja, das war schmerzhafte schmerzhafte Geräusch. Ey. Ja, genau. Jetzt, wenn der auf mich kommt kann ich ausweichen episch. Ja, ne. Aua. Aber nicht aus der Entfernung. Das war viel zu nahe. wir waren diese feuerdinger glaube ich. So, der macht ja noch nicht mal feuerschaden aber wenn's allerdings so komm auf mich los komm auf mich los da kommt nicht auf mich los Bonk. mein gott der verschwindet hier irgendwie voll in der nacht ey, mit der farbe ey. ja ne sich wird bei den Chargen sehen. What? Nein, daneben Ähm, okay. Bin ich könnte... Ich hätte dich nur angestartet. Auf mich los. Okay. Nö. der macht wieder seinen Flammenatem. Oh, Gott, ich habe. Halt. <lacht> <Nein, nein. lacht> <lacht> Schön nein, die okay. Ecke. Oh, fuck, er hat Feuer, hat mich erwischt. Aua. Bruh. Nein, wo ist das denn Ding geflogen? Jawohl. Er ist tot. Jawohl. Aber der ja. noch Episches verloren. Dann gehe ich mal. Ich dachte, war eine Anspielung daran. Okay, ich höre immer irgendwie irgendein Charakter die ganze Zeit so am Stöhnen, bevor ich vor die Jagd schalte. So, oh! <lacht> ich glaube, wir haben hier den finsteren Hintergrund dieses Spiels entdeckt, dass irgendwo ein, weiß ich nicht, ein Rotlicht ist oder so. <lacht> oder wird eine ausgeraubt, weiß ich nicht. Gib mir ja dann kaum ja, Nicht, bevor wir die Stadt verlassen, bevor wir hier landen, bevor diese Landesequenz hier kommt. Okay, das macht noch weniger Sinn. Ich drücke bereit, 3, 2, 1, damit schwarz... Oh. Da kriegt noch einer aufs Maul oder so, weiß ich nicht. <lacht> Gerade weil das erwittert ja schwarz, weil der einer aufs Maul gekriegt das weißt du? Wir kommen hier gar nicht in dem Schiff an. Die tun uns aus außen Außennocken und dann tun die uns hier aussetzen. So, ja. Oder das ist so anstrengend, in das Schiff einzusteigen, was weiß ich, ey. <lacht> Vielleicht hieft dein Charakter auch nur die ganzen Steine mal da draußen. Wieso bin ich denn? Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, wieso ist das denn schon wieder mein Charakter? Ey? Du hörst doch hier diese Schmerzenschreie. Oh, dieser Kampf wird lustig irgendwie. So äh, Mir kommen, kommen die ganzen Fledermäuse, den werde ich elegant ausweichen. Ich werde riechen ein Schmetterling. <lacht> Was ist denn das jetzt für eine Lache äh, an meinen eleganten Ausweichmanövern. Äh. Ah. Dass vor mich da durch die Gegend fliege oder was? Oder was ist jetzt daran so witzig? Alter, also ich habe mir so ein wunderschönes Bild vorgestellt. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Diese wunderschöne Drehungen durch, durch den Schnee. Okay. Wenn ich im Hintergrund von Fährmäusen ja, abgeschossen werde oder irgendwas. Ja, und dann vor allem kommt noch so, weiß ich nicht, so klassische Musik in Zeitlupe. Ja, genau so weit, ey. Und im Hintergrund dann schaltet man zu dir, hört man so. Jesus. Äh, wir rennen jetzt hier schon eine ganze Weile in der Gegend rum, habe ich das Gefühl. Wir wissen, der Pisa. Ja. ja. Ja, die sieht voll episch aus. Der, der hat ein hartes Leben hinter sich <lacht> und schaut in den Abgrund. Warum sind no, Wo ist denn der? Ha! <lacht> Wenn der Daniel nicht schnell irgendwas zu töten kriegt, wird er aggressiv. Ja. Da bin ich hier schon ein paar Mal vorbeigekommen. <lacht> ein Buch, geil. Gucken denn das hier hin, hat das Augenstürm, das schaut voll geil die Quelle da an, war sobald ich komme, gleich ich da dran. Oh Gott, das ist so also... fit. Ich übernehme den. Mein Gott, wie viel hält er den aus? Hast so eine Feuerwaffe ausgerüstet? Äh, nee. Okay, ich auch nicht. <lacht> ja, ich bin zu sehr mit der Sonnending hier beschäftigt, das macht so viel Spaß, ganz herrlich Da kannst du da gar keinen. Im Moment kann ich da noch gar nichts ausrüsten, du, also ich weiß nicht wie man das freischaltet. Scheint doch alles gesperrt zu sein. er hat es geschafft, ja. Yeah. Aber scheint, scheint das nur neutralen Schaden zu machen, habe ich das Gefühl. Das ist ein bisschen schade, aber.. Oh Gott. Ich habe schon alle mein Trinkbällchen verballert, ey. Ich habe noch alle. Ja, das freut mich. Ich tue mal die ganzen Schützen hier erledigen. Aua. Ah, was hat mich jetzt alter? Was, man denn den jetzt? Ist einer der Schützen oder was? Du bist viel Schaden gemacht, ey. Ja. Ich gemerkt. Ja, huh? ja, ich nicht ich nicht der von dem ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Glaube, okay, so. Die Bomben sind von alleine explodiert. Ich hatte noch bevor ich gestorben bin Bomben an den dran und die sind alleine explodiert. Ey. Zeit. Ah. Ah. Ah. So, ich mache mal alle hier weg. Bin mir auf Nerven. Irgendwas abgehauen. Da, da liegt irgendwas. Oh. Ja, ich hab's keine Angst. Der ist schon voller Mumm und ich glaube da ist er tot. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Aber ich wollte jetzt auch wegsausen. <lacht> e. <Ey>. Ah. Alter, wieso? Keine <lacht> Aber, aber keine Färbung oder so also, kommt diesmal. Werbung? Färbung, Farbstoff. Okay, Werbung, ich habe Werbung verstanden.